Ja hallo, in diesem Video werden wir uns die Huffman-Eingabe genauer ansehen. Wir kommen zu den Einstellungen unter Eingabeoptionen Huffman-Eingabe. Ähm, hier müssen wir mit dieser Checkbox zuerst einmal diese Methode generell aktivieren und erhalten dadurch die anderen Einstellungsmöglichkeiten. Hier haben wir äh, die Eingabeaktionen. Es gibt hier nur... Ähm, Eingabeaktionen mit äh, verschiedenen Nummern, das heißt Eingabe 1, 2, äh, 3, 4, 5 und diese Eingabeaktionen ähm, sind es dazu da, um einen Code einzugeben, der dann pro Element äh, erzeugt wird. Ähm, standardmäßig sind diese Aktionen ähm, mit den Eingabe-Events für die Tastendrücke ähm, auf der Tastatur 1, 2, 3, 4 belegt, das heißt einfach mit den Nummern-Tasten 1 bis 4. Und ich habe gesagt, da wird äh, so ein Code generiert. Ähm, das können wir uns ansehen hier bei Konfiguration testen, wie das aussieht. Ähm, wir haben hier sehr viele Elemente. Äh, dadurch wird, schaut das jetzt ein bisschen unübersichtlich aus. Aber wir sehen ähm, der erst, das erste Element hat hier zum Beispiel den Code 141, das zweite Element 142. Und so weiter und ganz am Schluss äh, sind diese Codes schon vierstellig. Das letzte Element hat den Code 1344. Äh, 4. Und um jetzt ein Element hier auszuwählen, äh, kann ich äh, einfach diesen Code eintippen, der jetzt zu diesem Element gehört. Das heißt zum Beispiel, ich möchte dieses Element hier auswählen mit dem Code 4.1.1 1 und gebe einfach auf meinen Nummerntasten auf der Tastatur 411 1 ein und habe genau dieses. Element ausgewählt. Oder ich möchte ähm, das erste Element auswählen, 141, gebe ein 1141, äh, damit das erste Element ausgewählt. Also wir sehen, die Besonderheit von dieser Eingabemethode ist, dass ich immer mit diesem Code direkt zu einem äh, Element springen kann und das direkt auswählen kann was zum Beispiel bei Scanning oder bei dieser Richtungseingabe nicht möglich ist. Dadurch, Das ist ein Vorteil, wenn man da eben sehr schnell ist damit, wenn man es mal geübt hat. Dafür ist es halt auch recht kompliziert, wenn man sich diesen Code anschauen muss oder dann vielleicht auch merken muss, Ja, also kognitiv schwieriger zu verstehen. Aber dafür kann es sehr effizient sein, diese Eingabemethode, wenn man es mal geübt hat. Wir schauen uns jetzt nochmal oben diese ähm, Eingabeaktionen an. Die sind hier definiert von Eingabe 1 bis 4. Aber wenn ich jetzt bei der Eingabe 4 sage, das ist nicht definiert, das heißt ich habe nur Eingabe 1 bis 3 definiert, weil ich zum Beispiel genau drei Buttons habe, mit denen ich jetzt mein System steuern möchte, dann sehen wir unten haben sich jetzt diese Codes geändert. Wir haben jetzt hier nicht mehr vier Stellen, also vier mögliche Ziffern von dem Code, sondern nur mehr drei. Und die Codes werden dadurch auch länger und ich habe zum Beispiel dieses Element mit dem Code 3111. Ich habe da jetzt einen vierstelligen Code, um genau dieses Element auswählen zu können. Dann gibt es noch unter Erweiterte Einstellungen wieder ein paar Optionen, wo ich das Ganze noch genauer konfigurieren kann. Die erste Option zeige Nummern. Das ist standardmäßig aktiviert, kann ich deaktivieren. Dann sehe ich hier nur mehr Farben für diesen Code. Wenn ich zum Beispiel drei Buttons habe mit genau diesen Farben, reicht mir das vielleicht, nur die Farben ohne Nummern die angezeigt werden. Dasselbe für zeige Farben, kann ich auch deaktivieren, dann habe ich nur mehr Nummern. Oder wenn ich beides deaktiviere, dann habe ich gar keine Hilfe mehr. Das wäre für den Fall, wenn ich diese Codes schon auswendig kann, theoretisch, dann brauche ich sie nicht mehr anzeigen. Dann gibt es noch die Option Färbe ganzes Element, die ist dazu da, um, wenn ich das jetzt aktiviere, sehen wir, ich habe jetzt das ganze Element in der Farbe eingefärbt, die ich als nächstes drücken muss, um dieses Element auszuwählen. Das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt für 1, eins, der 1er wäre ein roter Button bei mir, sehe ich, okay, ich muss jetzt für diese Elemente oben, zum Beispiel für das erste Element, Jetzt als nächstes den roten Button drücken. Den drücke ich jetzt. Jetzt wird es plötzlich gelb. Das heißt, ich weiß, okay, ich muss den zweiten Button drücken. Und dann nochmal rot und dann nochmal gelb. Das heißt, es kann eine Hilfe sein, um diesen Code quasi einzugeben. Das schalte ich jetzt wieder aus. Das ist Färbe-Ganzes-Element. Dann gibt es noch die Option, markiere inaktive Elemente, die ist standardmäßig aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas eingebe hier unten, 1, 2, sehe ich, es sind jetzt nur mit dieser ersten da markiert. Das heißt, das sind die, was noch möglich sind und alle anderen werden grau hinterlegt und sind so nicht mehr möglich. Wenn ich dieses Häkchen hier weggebe, dann bleiben immer alle blau, solange bis ich ein Element ausgewählt habe. Also das ist äh, nützlich, um eben diesen Auswahlvorgang zu vereinfachen. Dann gibt es noch dieses Timeout. Ähm, das ist eine Zeit, wie lange es dauert, wenn ich jetzt begonnen habe, einen Code einzugeben, bis er quasi wieder zurückgesetzt wird. Wenn ich zum Beispiel einen falschen Code eingegeben habe, der ist jetzt 4000, also 4 Sekunden. Wir haben das vorher schon gesehen und ich zeige es jetzt nochmal. Ich gebe jetzt 1 ein, habe jetzt hier diese Möglichkeiten. Und jetzt ist es wieder zurückgesprungen, das heißt, ich kann neu beginnen, einen neuen Code einzugeben, wenn ich mich zum Beispiel äh, vertippt habe. Ähm, dann gibt es noch die Option Anzahl der Elemente, die standardmäßig auf 0 ist. Äh, das bedeutet automatisch, das heißt, die Codes werden einfach gener generiert, je nachdem, äh, wie viele Elemente es einfach in meinem Grid gibt. Das wären hier jetzt äh, 100 Elemente, 10 mal 10. Oder wenn es weniger Elemente sind, werden die Codes anders generiert. Ähm, es kann aber auch sein, dass es äh, zum Beispiel mehrere Grids gibt, die es nicht alle immer die gleiche Anzahl von Elementen haben. Das erste Grid hat sechs Elemente, das zweite zehn Elemente zum Beispiel. Und dadurch verändern sich auch die Codes dann pro für jedes Grid. Und wenn ich hier einstelle, zum Beispiel Anzahl der Elemente äh, auf, auf zehn Sätze, ähm, dann sage ich, es gibt jetzt in meinem Grid, wo es die meisten Elemente gibt, sind das zehn Elemente. Und so werden die Codes dann immer gleich generiert. Und auch bei dem Grid mit sechs Elementen habe ich für das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Element dieselben Codes wie bei meinem Grid mit zehn Elementen. Das heißt, das kann dabei helfen, um jetzt die Codes bei Grids mit verschiedenen Elementanzahl um die immer einheitlich zu halten, die Codes. Standardmäßig ist null automatisch. Dann gibt es noch hier die Möglichkeit, die Farben zu ändern für die Codes. Standardmäßig ist halt 1 ähm, rot, zwei gelb und 3 grün. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen blauen Button habe, der mein erster Button ist, kann ich einfach die Farbe ändern auf blau und wir sehen, es ändert sich hier auch die Farbcodierung, ähm, die in den Elementen angezeigt wird. Weil das Ganze mit diesen vielen Elementen da jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend ist, schauen wir uns das noch an in unserem Standard Grid jetzt mit nur weniger Elementen. Hier habe ich diese Startseite und ich kann jetzt zum Beispiel diese Kategorie Hilfe mit dem Code 3, 3 aufrufen. Das heißt, ich muss einfach nur einmal auf diesen Button Nummer 3 oder auf, auf der Tastatur auf die Nummerntaste 3 drücken. Hab's Hilfe! Jetzt ausgewählt. Und äh, komme auf diese andere Seite, wo ich jetzt für jedes Element einen zweistelligen Code habe. Und ich kann sagen zum Beispiel, ich habe nicht verstanden mit dem Code 3 und danach 1. 3, 1. Ich habe nicht verstanden. Und zurück navigieren kann ich wieder mit dem Code 3.3. Zurück. Genau, das war eine Einführung für die Eingabemethode Huffman-Eingabe.